Schönen guten Tag. Ich möchte heute darüber sprechen, ob Bill Gates Recht gehabt hat. Mein Name ist Horst Huber, bin Geschäftsführer von Werk 2. Wir sind ein Softwarehersteller für automatisierte digitale Printlösungen. Aber ich will nicht nur darüber sprechen, ob Bill Gates Recht gehabt hat, ich möchte auch über andere Dinge sprechen. Erstens über das da, ob man es vorhergesehen hätte können, über das Undenkbare zu sprechen und was wir als Nächstes tun wollen. Aber zuerst zurück, hat Bill Gates Recht gehabt? Nein, offensichtlich mit dieser Aussage nicht. Kommen wir nochmal zurück zu dem da. Meinten Sie wirklich, dass das ein Virus ist und dass ich heute über Corona sprechen will? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Darstellung eines Content-Systems, wie man heute Content-Systeme verstehen muss in der Produktkommunikation. Es gibt heute sicherlich nicht mehr die einzelne Datenbank, wo alle Informationen rund um Produktdaten gepflegt werden, sondern man kann es äh, zu vier verschiedenen Systematiken zusammenfassen. Die erste ist sicherlich die Stammdatensystematik. Die zweite sind Digital Assets. Bilder, Videos, die zum Beispiel wie in Zellum verwaltet werden können. Dann gibt es unstrukturierten, unstrukturierten Content, ähm, zum Beispiel Web-CMS-Systeme und dann noch anreichende äh, Systeme rund um Produktdaten, wie zum Beispiel Marketing-PIMs. Und diese zentral gepflegten Daten werden natürlich in diesen einzelnen Kanälen, Touchpoints ausgespielt. Sie finden, dass dies doch eher wie ein Virus aussieht? Einigen wir uns darauf. Sieht aus wie ein Antivirus, der nämlich schlimme Dach Sachen äh, bekämpfen kann. Und was sind das für schlimme Sachen? Es geht um das digitale Grundrauschen. Heute ist die größte Herausforderung in der Kommunikation, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Und da das immer mehr digital passiert, müssen Sie immer mehr, immer besser und immer gezielter digital kommunizieren, um überhaupt noch von Ihren Kunden Interessenten wahrgenommen werden zu können. Hinzu kommen natürlich die digitalen Gatekeeper, die die digitale Kommunikation kontrollieren. Glauben Sie wirklich, dass Sie darüber entscheiden, ob die Kunden ihre Website finden? Nein. Das entscheidet Google. Wer entscheidet, ob sie mit ihrer App gut gerankt werden? Das entscheidet Amazon, Google, Apple, wer auch immer. Also die, die Grundherausforderung ist, dass ein Großteil der digitalen Kommunikation kontrolliert wird. Es gibt letztendlich auch nur zwei freie Kanäle. Das ist die menschliche Interaktion. Und das ist der Printkanal. In allen anderen Kanälen spielen die digitalen Gatekeeper, die großen digitalen Konzerne eine wesentliche kontrollierende Rolle. Was können Sie dagegen tun? Im Grunde hilft Ihnen dieser Antikörper in zwei Dimensionen, um das digitale Grundrauschen zu übertönen. Erstens natürlich mit dem perfekten Content. Je besser Ihr Content ist, je besser aufbereitet ist, Video spielt beispielsweise eine immer größere Rolle, gezielte Produktkommunikation, kontextorientiert zu jedem Zeitpunkt in der Customer Journey, diese einzuspielen, wird Ihnen helfen, Ihre Produktkommunikation in digitalen äh, Touchpoints zu optimieren und einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Das andere ist natürlich der richtige Kommunikationsmix. Also nicht nur digital pur, sondern angereichert mit intelligenten Printkonzepten, um die bestmögliche Kommunikation und Kommunikationsreichweite zu erreichen. Das führt uns zurück zu unserer Frage: Hat Bill Gates recht gehabt? Na, das mit, dem, äh, mit der Corona-Vorhersage äh, vor vielleicht nicht, aber. Mit, dem, mit der Aussage, dass Content King ist, hatte er 1997 sicherlich recht. Ich glaube, es gibt heute niemanden, der das, der das äh, wirklich in Frage stellt. 1996 hat Bill Gates gesagt, Content ist King. Und was ist passiert? Gut, es wurden verschiedene Systematiken erfunden, wie PIM-Systeme, wie DAM-Systeme. Man pflegt natürlich die Daten heute schon deutlich zentralisierter und digitaler als früher. Aber echt jetzt, was hat sich wirklich geändert? Recht wenig. Und irgendwann, irgendwann wird es passieren, dass dies, perfekter Content und der richtige Kommunikationsmix entscheidende Wettbewerbsvorteile in der digitalen Kommunikation werden. Oder andersrum, wer bis dahin seine Hausaufgaben nicht erledigt hat, hat ein existenzielles Problem. Ähnlich wie bei dem Coronavirus wissen wir seit 1997, dass Content King ist und es ist so wenig passiert. Erst in der Krise werden die undenkbaren Dinge Wahrheit und plötzlich gehen, gehen Dinge in Tages, äh, äh, Tagesweise, die vor vielleicht drei Monaten noch völlig undenkbar gewesen wären. Was bedeutet das für Content is King? Wenn es soweit ist, dass perfekter Content und der perfekte Kommunikationsmix eine Frage des Überlebens des Unternehmens wird. Das erste ist Silos aufbrechen. Wie oft arbeiten die einzelnen Abteilungen, ob online, ob offline, Social Media getrennt voneinander Arbeiten nicht an dem zentralen Datensatz, an den zentralen Konten, stimmen sich nicht ab, leben eigentlich völlig getrennte Leben. Das gilt natürlich auch für andere Abteilungen wie Produktmanagement und Einkauf, natürlich auch für Marketing, Vertrieb. Alle müssen zusammenarbeiten, alle profitieren davon, aber diese, Silo, diese Silos müssen abgerissen werden. Das Thema ist fast so alt wie Content is King, aber Hand aufs Herz, haben Sie das schon wirklich umgesetzt, haben Sie wirklich Ihre Silos abgerissen? Meine Beobachtung bei unseren Kunden ist, dass das Silodenken noch stark in den Köpfen vieler verankert ist. Brechen Sie die Silos auf, reißen Sie diese ab, wird es eine neue Verantwortung für Content geben. Verantwortung für Content. Verantwortung kann nicht getrennt werden. Schauen man sich heute typische Prozesse an, sagt ein Business-User, ich schreibe mal ein Content, aber die eigentliche Korrektur führe ich dann aus, wenn ich sie im Kanal sehe. Und dann finden zwei, drei Korrekturschleifen statt, anstatt den Content einmal richtig zu bearbeiten und richtig frei zu geben. Verantwortung übernehmen. Dazu braucht man natürlich richtige Tools, beispielsweise die kollaborativen Funktionen von Zellum oder von der Print Suite Möglichkeiten, bereits in den Content-Systemen, den Content in einem Print-Kontext on Demand anzusehen, um zu prüfen, ob der Content auch für die einzelnen Kanäle passt. Aber das Verschieben der Contentbearbeitung, der Contentfreigabe aus dem Kanal in die zentralen Datenbanken ist ein wesentlicher Veränderungsprozess. Das dritte ist Automatisierung. Dies hört sich banal an, ist es aber nicht. Die Anzahl der Touchpoints. Die Anzahl der Kontexte, die Anzahl der Märkte, die Anzahl der Zielgruppen steigen und steigen. Hinzu kommt immer mehr die Anforderung an personalisierte Kommunikation. Das bedeutet Prozesse, auch die Content-Erstellung als solches, muss viel stärker automatisiert werden, um die Skalierungseffekte halten zu können, weil man immer mehr Content ausspielen muss. Hinzu kommt die Aufgabenstellung, alle Ressourcen auf Content zu bündeln. Das bedeutet, die Kanalautomatisierung, wie zum Beispiel die Layoutautomatisierung im Printprozess, muss stärker vorangetrieben werden, um Kapazitäten, Ressourcen aus dem Printkanal in die Contentbearbeitung zu verschieben. Und das mündet alles zusammen in die Content-First-Strategie. Nicht zuerst so die Touchpoints betrachten, wie wir fangen jetzt an mit unserer Website oder mit dem Printkatalog, mit der Preisliste. Denken Sie immer so erst aus der Perspektive des Contents wie sie den Content für alle Kanäle erfassen können, wie sie die Freigabeprozesse machen und wie sie dann eine automatisierte Ausbildung in die einzelnen Kanäle durchführen können. Dies ist ein, eine Veränderung, Kapazitäten aus dem Kanal in die Content-First-Strategie zu bewegen. Aber eine sehr gute Strategie und eine Strategie, die Ihnen hilft, wenn es soweit ist, dass eine perfekte Produktkommunikation, eine Frage des digitalen Überlebens sein wird, dass sie gerüstet sind. So, damit bin ich am Ende mit der Fragestellung, ob Bill Gates recht hatte. Ich denke ja, Content ist King und zusammenfassend kann ich nur sagen, lassen Sie uns die Zeit nützen, die, die wir noch haben, um uns auf die digitale Revolution richtig vorzubereiten. Vielen Dank, mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2.